Die neue Generation des Mobilfunks weckt viele Erwartungen, gemäß des 3RD-Generation-Partnership-Projekt, welches eine weltweite Kooperation für die Mobilfunkstandardisierung ist, kann mit 5G eine zehnmal höhere Datenrate und eine hundertmal geringere Latenz im Vergleich zu 4G erreicht werden. Diese höheren Fähigkeiten werden in der Zukunft sicherlich eine wesentliche Rolle spielen. Durch die gesteigerte Geschwindigkeit können beispielsweise Krankenhäuser Operationen ortsunanhängig in Echtzeit durchführen. Auch autonom fahrende Autos können durch 5G wichtige Daten schnell genug austauschen, sodass der ADAC prognostiziert, dass ab 2030 autonom fahrende Autos stark zunehmen werden. Diese fortschreitende Digitalisierung bietet viele Chancen für die Gesellschaft. Doch je mehr Einsatzgebiete von dieser Mobilfunktechnologie abhängen, desto bedeutender ist die fehlerfreie Übertragung von Daten. Da liegt es nahe, dass die Mobilfunkanbieter grundlegende Veränderungen in ihrer Infrastruktur vornehmen sollten, damit mehr Daten schneller und sicherer bearbeitet werden können. Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Zentrum dieser neuen Infrastruktur, und zwar den 5G-Kernnetzen, deren Aufgabe ist es, Dienste, wie Telefonverbindungen oder Internetzugriffe, für 5G-fähige Geräte anzubieten, indem sie die neuen Mobilfunknetze mit Unternehmens- und Internetzer verbinden, den Datenfluss dabei steuern und Zugriffe durch Authentifizierungen kontrollieren. Online-Magazine wie CCS Insight oder ViaWise Solutions versprechen, dass die 5G-Kernnetze den höheren Anforderungen gerecht werden, da sie die Netzwerkkomponenten flexibler, effizienter und offenere bereitstellen und somit die Daten schneller und sicherer verarbeiten können. Dies soll zum einen dadurch möglich sein, dass die 5G-Kernnetze in einer cloud-nativen Umgebung betrieben werden können. Das bedeutet, dass die Netzwerkkomponenten von Anfang an virtuell in Rechenzentren eingerichtet und bereitgestellt werden und somit keinen festen Standort haben müssen. Zusätzlich trägt die servicebasierte Architektur der 5G-Kernnetze, die aus neuen Open Service Funktionen und dem Network Slicing besteht, zu den Vorteilen bei und wird in dieser Seminararbeit ebenfalls berücksichtigt. Die ersten beiden Ziele dieser Seminararbeit sind es, den technischen Aufbau, in Kapitel 2, sowie die Funktionsweise der 5G-Kernnetze, in Kapitel 3, zu erläutern. Dabei wird ein Verständnis dafür gebildet wie viele verschiedene Unternehmen an den 5G-Kernnetzen beteiligt sind und aus welchen verschiedenen Techniken sie gebildet werden. Sowohl der Unterschied als auch die Verbindung zwischen den virtuellen und physischen Komponenten wird dabei deutlich. Das technische Verständnis hilft dann dabei nachzuvollziehen, wie genau die Vor- und Nachteile zustande kommen, welche im Kapitel 4 untersucht werden. In diesem dritten Ziel werden Faktoren wie die Sicherheit, den Kosten und der Benutzerfreundlichkeit beachtet, um die Auswirkungen auf die Anbieter, Nutzer und Umwelt kritisch zu bewerten. Abschließend wird im Kapitel 5 das Ergebnis dieser Seminararbeit zusammengefasst und eine Empfehlung gegeben, was man während der Nutzung des 5G-Kernnetzes beachten sollte. Bevor auf den virtuellen Aufbau eingegangen wird, sollte zuerst verdeutlicht werden, auf welcher physischen Infrastruktur die cloud-native Umgebung betrieben wird. Viele Telekommunikationsanbieter, wie Ericsson, nutzen unter anderem die eigenen Rechenzentren, jedoch besitzen 5G-Antennen wegen ihrer höheren Frequenzrate weniger Reichweite. Dies hat zur Folge, dass mehr Antennen benötigt werden, um 5G flächendeckend anzubieten. Damit deshalb die eigenen Rechenzentren und Basisstationen nicht überlasten, arbeiten Telekommunikationsanbieter auch mit Cloud-Anbietern zusammen, die zusätzliche Rechenleistung zur Verfügung stellen. Der Telekommunikationsanbieter AT&T hat bekannt gegeben, dass er mit Google Cloud und Wavelength von Amazon Web Services zusammenarbeitet, indem sie die zusätzlichen Rechenzentren in ihr Adgenetzwerk einbinden, Google betreibt weltweit 15 Rechenzentren, von denen ebenfalls einige für 5G zur Verfügung stehen. Amazon betreibt drei Rechenzentren in Europa, die unter anderem in Wavelength-Zonen eingeteilt werden, um Speicherdienste in die Edge des 5G-Netzwerkes einzubetten. Microsoft betreibt weltweit 160 Rechenzentren und stellt einige dieser mit dem Dienst Azure für 5G-Kernnetze zur Verfügung die unter anderem von Ericsson zusätzlich genutzt werden? Dadurch entsteht eine physische Infrastruktur, die sich weltweit ausbreitet. Jedoch ist diese Infrastruktur, die für 5G verwendet wird, noch nicht gleichmäßig verteilt. Nordamerika, Asien und Europa sind die Regionen, in denen diese Infrastruktur für 5G jetzt schon weiter ausgebaut ist, als in ärmeren Regionen. Dies liegt zum einen daran, dass diese Regionen mehr Geld für den Ausbau zur Verfügung haben, und zum anderen, dass es mehr potenzielle Kunden gibt, die den 5G-Ausbau nutzen würden. Das Ziel ist jedoch, dass in der Zukunft auch andere Regionen folgen. In der folgenden Grafik 1 wird der jetzige und voraussichtlich zukünftige Ausbau der physischen 5G-Infrastruktur deutlich. Cloud-native Virtualisierung Je nach Rechenzentrum werden verschiedene Hypervisor verwendet, damit Netzwerkkomponenten, wie Switch und Router, jeweils virtuell eingerichtet und in virtuellen Netzen bereitgestellt werden können. Diese virtuellen Netze werden miteinander verbunden, sodass sie zusammen eine weltweite Cloud bilden, in die der 5G-Datenverkehr geleitet und verarbeitet wird. Rechenzentrenas. Wo genau welche Daten verarbeitet werden wird automatisiert geregelt. Damit dies möglichst effizient geschieht, werden die Skalierungen, Lastverteilungen und Sicherheitssysteme durch Microservices und Containerplattformen zusätzlich unterstützt. Dank der 5G Microservices können komplette Komponenten in unabhängige Unterkomponenten modularisiert werden. Modul. Diese Module können dann individuell entwickelt und schnell bereitgestellt werden, ohne dass sie durch andere Komponenten oder Module beeinflusst werden. Da Microservices wenig Speicherplatz verbrauchen und unkompliziert funktionieren wird die Geschwindigkeit von 5G nicht relevant beeinträchtigt. Container sind eine kostengünstige Möglichkeit, um neben den virtuellen Maschinen zusätzliche Funktionen bereitzustellen. Im Grunde genommen ist ein Container wie eine virtuelle Maschine, die nur die Anwendung beinhaltet, die von dem Container gebraucht werden, der Container besitzt also kein Betriebssystem und auch keine Anwendungen, die sowieso nicht gebraucht werden. Servicebasierte Architektur Die Architektur des 5G-Kernnetzes besteht aus mehreren Open-Service-Funktionen, die bei der Datenverarbeitung beteiligt sind. Zusammen bilden diese Funktionen eine servicebasierte Architektur. Ein 5G-fähiges Gerät nimmt eine Verbindung zu dieser servicebasierenden Architektur entweder direkt über einen 5G-Sendemast oder dem NG-RAN auf. Die in Grafik 2 fünf obersten Funktionen, die abgekürzt NSSF, NEF, NRF, UDC und AF genannt werden, bilden die 5GC-Steuerebene. Die UDC besteht zwar nochmal aus weiteren Funktionen, diese werden in dieser Seminararbeit jedoch zu einer Funktion zusammengefasst, da die Unterfunktionen auch schon vor 5G in älteren Mobilfunkstandards verwendet wurden. Die AMF dient als Schnittstelle zu der 5GC Steuerebene, CP Netzwerkfunktionen wie B. Beispielsweise SMF können autorisierte Netzwerkfunktionen über der UPF und der AMF Zugriff auf ihre Dienste ermöglichen. In der folgenden Grafik 2 werden die Verbindungen zwischen den Funktionen dargestellt, die neu für das 5G-Netzwerk entwickelt wurden. Zusätzlich sind auch noch weitere Funktionen für 5G relevant, die jedoch auch schon in älteren Mobilfunkstandards verwendet wurden. Da der Fokus dieser Seminararbeit auf dem 5G-Kernnetz liegt, werden hauptsächlich nur die neuen Funktionen erläutert. Die Funktionen werden üblicherweise mit den Anfangsbuchstaben jedes Wortes abgekürzt. Die 5G Access and Mobility Management Funktion, auch AMF genannt, empfängt alle Informationen, die von dem Benutzer durch eine Verbindung oder Sitzung ausgehen. Dabei kann es die NAS-Signalisierung und NAS-Verschlüsselung beenden und für Integritätsschutz sorgen. Außerdem verwaltet die AMF die Registrierungen, Verbindungen, Mobilität und den Sicherheitskontext indem es die Zugriffe auf die 5GC-Steuerebene authentifiziert und autorisiert. Die Network Slice Selection Funktion, auch NSSF genannt, hilft dabei Network Slicing Instanzen auszuwählen, die speziell für das Endgerät geeignet sind. Dabei wird die zulässige Network Slice Assistance Information dem Endgerät zur Verfügung gestellt. Wenn neue Dienste erstellt werden sollen, bietet die Network Exposure-Funktion eine Plattform an. Neben der Erstellung von Diensten werden auf dieser Plattform die Dienste auch bereitgestellt und verfügbar gemacht. Die Network Repository-Funktion pflegt und aktualisiert die Speicherung von allen verfügbaren 5G-Elementen und Diensten im Netz des Betreibers, die Daten bezüglich der Speicherung, Versionen und Unterstützbarkeit der gespeicherten Bestandteile können mit Hilfe dieser Funktion jederzeit abgerufen werden. Die Unified Data Convergence ist ein Zusammenschluss von mehreren älteren Funktionen, die auch schon in den älteren Mobilfunkstandarden genutzt werden. Das Ziel des UDCs ist es die Datenbanken von 2G, 3G, 4G, 5G und IMS zu rationalisieren. Die Application-Funktion hat Zugriff auf die NEV und unterstützt den Einfluss der Anwendungen damit das Verkehrsrouting optimal abläuft. Ähnlich wie die AMF empfängt die User-Plane-Funktion die Informationen auch direkt von dem Benutzer. Die UPF repräsentiert die Datenebenenentwicklung einer Kontrollen-User-Plane-Separationsstrategie. Die Session-Management-Funktion interagiert mit der entkoppelten Datenebene und ist für das Erstellen und Aktualisieren von PDU-Sitzungen sowie das Verwalten des Sitzungskontexts mit der Benutzerebenen-Funktion verantwortlich. 4G nutzt zurzeit Non-Standalone-Architekturen, wobei bei dem 5G-Kernnetz Standalone-Architekturen sinnvoller sind. Während des Übergangs von 4G zu 5G müssen zuerst Non-Standalone-Architekturen mit Standalone-Architekturen kombiniert werden. Später soll es dann Nu. R noch eigenständige Standalone-Architekturen geben. Network Slicing Das Network Slicing ist eine Architektur, die die servicebasierte Architektur erweitert. Durch das Network Slicing wird es dank Multiplexing möglich, sowohl virtuelle als auch unabhängige logische Netzwerke, in der gleichen physischen Infrastruktur zu betreiben. Jeder vertikale 5G-Anwendungsfall stellt dabei eigene Anforderungen, sodass die im Netz installierten Ressourcen auf mehrere Nutzer aufgeteilt werden können. Dadurch können Netzbetreiber verschiedene 5G-Anwendungsfälle mit unterschiedlichen Durchsätzen und Latenzen effektiv steuern und Anpassungsmöglichkeiten für Kosten- Ressourcenmanagement und Netzkonfigurationen anbieten. So werden zusätzlich auch noch Probeläufe für potenzielle 5G-Dienste beschleunigt, die den Betreibern wichtige Daten liefern. Verbindungsablauf: Nachdem die Nutzer mit 5G-fähigen Geräten Verbindungen zu 5G-Antennen herstellen, werden die Daten anschließend direkt oder über die 5GC-Steuerebene in das virtuelle 5G-Kernnetz geleitet, welches sich in der Cloud befindet. In welchem Rechenzentrum und virtuellen Server genau die jeweiligen Daten bearbeitet werden, wird dabei automatisiert gesteuert. Der Anwendungsserver wird dabei erreicht, ohne dass das Telekommunikationsnetz verlassen werden muss. Dabei bleibt der jeweilige Datenverkehr in dem gleichen Netzwerk, ohne dass auf dem Weg zum Ziel mehrere Hops über das Internet durchlaufen werden müssen, so dass die sonstige Latenz der Hops nicht mehr vorhanden ist. Dienste dem Kunden werden Dienste wie eine Telefonverbindung, einen SMS-Nachrichtendienst, einer Internetverbindung oder einer Verbindung zu einem privaten Netzwerk bereitgestellt. Es ist auch möglich, dass das 5G-Kernnetz, beispielsweise von Unternehmen, für ihr bereits bestehendes Intranet gebraucht wird. Dann könnten sich die Mitarbeiter ortsunabhängig, mit einer höheren Geschwindigkeit, mit dem firmeninternen Netzwerk verbinden. Es können also auch Verträge geschlossen werden, die sich nicht nur auf einzelne Kunden spezialisieren, sondern mehrere Anwender mit einbeziehen. Einsatzgebiete Bere